vor der haustür heute mal wieder mit martin grüß euch <lacht> und mein chef hat gerade die woche in die gruppe geschrieben was machen zwei blondinen im wald die suchen einen christbaum und nach zwei stunden sagt die eine zur anderen nehmen wir doch einen ungeschmückten mit aber hier hätten wir auch die geschmückte variante gefunden ja. das ist schon immer sehr cool traditionell da der Bam, also der also dass man da aufradeln ist, der geschmückt. Finde ich echt cool. Finde ich ja voll nett, dass sie das so tut, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja, und es wird auch wieder entschmückt. Genau. Also ist jedes Jahr der gleiche Schmuck. Das ist Ostern sind cool. die Ostern oben. Stimmt. Wir machen so Ostern, ja, ja. Also der ist wirklich sehr, sehr cool. coole Sache. Abhill läuft. Wetter heute nochmal bombastisch. Aber schon kühler. Also man merkt jetzt schon, der Winter nach. Ja, jetzt wär's schon Zeit, ja. Aber. Echt idyllisch und niemand mehr großartig oben. Um. Trail uphill läuft, das ist immer geil mit dem E-Bike, da kann man einfach nichts anderes sagen. Ansonsten jetzt wird es ganz schön windig, jetzt kommt das schlechte Wetter daher. Ist aber genau wie gemeldet, dürfen wir uns nicht beschweren. Da weiß man immer, was lauter heult, der Motor oder der Wind. Huh. Es ist ja ganz wie aus der und Militare, äh, sein es Anführungszeichen nur bla, ähm, alte Versorgungswege, weil das waren alles Almengebiete und da hat dieses Intol ist ganz stark damit bestückt und da sieht man wieder mal wie krass die Leute früher was haben, wie wichtig die Almwirtschaft war und eigentlich wie das alles verschoben hat heutzutage. Das ist schon ein Wahnsinn, ja. Und das ist halt alles damals so gewesen. Unvorstellbar. schon so ein bisschen Winter Wonderland jetzt. Ja, das ist mega schön. Juhu, oben. Immer noch super Blick, aber wirklich kühl. Windig. Und weil es alles andere als gemütlich war oben am Gipfel, haben wir dann recht schnell die Abfahrt in Angriff genommen. Der Trail ist mit mega Ausblick, zumindest im oberen Drittel, aber auch gar nicht so einfach und trotzdem auf jeden Fall mega, mega schön. Ja, wie ihr jetzt sicher schon mitbekommen habt, das Video ist nicht ganz aktuell, sondern irgendwann aus dem Dezember, ich glaube so Mitte, Ende Dezember, das, wo wir es gedreht haben. Ich bin einfach nicht zum Schneiden gekommen und es ist auch zu schön, um es unveröffentlicht zu lassen. Ist generell eine schöne Tour. Jetzt geht sie wahrscheinlich gerade nicht, aber dann im Frühling auch wieder relativ schnell möglich, weil das doch die Sonnenseite ist. Boah, geil, das ist oder? Voll. Ja, sehr. Ja. Und einfach der Blick auf. Oh yeah Da darf ich sogar hinkriegen, aber. Ja, super! Schlimmer die Früher kommen hier vor, weil die Uhr so nass ist. Ja. Also, wie man da so schnell durchfahren kann, ist mir trotzdem mal drin. Ja! Yeah. Jetzt sind wir wieder auf der Rückfahrt ab nach Hause. Mega geil war es, super trocken. Großes Kino, echt ein Wahnsinn, Föhn im Inktal. Das ist im Prinzip die südliche Flair für die Armen für uns doch, Und ja, echt cool gewesen. Genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten, freut ja. uns. Tschüss.